In diesem Video zeige ich euch, dass Routenplanung mit Komoot auch gerne mal unzuverlässig sein kann. Zu Ende. Dass man im Nebel nicht wirklich weit sehen kann. Hat sich richtig gelohnt hier bergauf zu fahren, dass man diese herrliche Aussicht jetzt auf den See hat. wenn man ihn halt sehen könnte. Dass es im Sauerland einen der schönsten Rastplätze für Radfahrer überhaupt gibt. Wenn ihr vorbeiradet, gibt es hier diese super Kellerbar. Und dass auch E-Bike fahren wirklich sehr anstrengend sein kann. Ich sage noch mal einmal: E-Bike fahren ist total einfach. 18% Steigung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Ich begrüße euch hier heute aus dem Sauerland. Ich mache wie jedes Jahr mit meiner Familie Urlaub hier im Hochsauerlandkreis in der Nähe von Schmallenberg. Und heute habe ich mich hier verabredet zu einer Radschuhe und alle, die gerne YouTube Radvideos gucken, können Sie sich bestimmt schon denken, mit wem ich mich verabredet habe. Habe ich wahrscheinlich auch in, die, in den Videotitel geschrieben. Ich habe mich mit dem Didi verabredet, vom Kanal Windpedale. Ich bin jetzt hier am Bahnhof in Meschede und wir haben eine kleine Tour hier durch den Hochsauerlandkreis vor, ein bisschen um Meschede am Hennesee entlang. Da schauen wir mal, was das Wetter so bringt. Ähm, noch ist der Himmel ein bisschen bewölkt. Das bleibt, glaube ich, auch heute so. Hauptsache wir werden nicht nass und haben eine schöne Tour. Ja liebe Leute, wir haben uns jetzt hier in Meschede am Bahnhof auch äh, zügig gefunden, ist auch überschaubar hier. Und, ja. und, <lacht> und der Didi lässt sich mal überraschen, weil ich ja die Strecke geplant habe. Äh, weiß er gar nicht, was auf uns zukommt und ich auch nicht, weil hier von hier aus bin ich noch nie losgeradelt. Meschede kann ich nur vom Durchfahren, dann darf man mal überraschen. Ne? Meschede an Ruhe. Meschede an der Ruhe, ja. Was ist, was ist hier heute erwartet? Am Anfang der Tour war alles noch ganz normal ein bisschen aus der Stadt rausradeln, Landschaft gucken und nett unterhalten. Beim Radfahren auf den Landstraßen im Sauerland fühle ich mich nicht immer so sicher. Stichwort Autofahrer. Also habe ich wie gewohnt Komoot zur Hilfe genommen, einige Sehenswürdigkeit miteinander verbunden, sodass am Ende rund 50 Kilometer mit 800 Höhenmetern rausgekommen sind. Absolut machbar. Problem. Komoot plant das schön auf gut fahrbaren Nebenstrecken, das kann man ja extra so einstellen. In letzter Zeit stelle ich aber immer öfter fest, dass es Teile von mit Komoot geplanten Routen gar nicht gibt. Es hat sie vielleicht mal gegeben, aber die Daten werden offenbar nicht gepflegt. Darum macht es ja auch durchaus Sinn, so eine Tour mit einem Einheimischen zu unternehmen. Warum ich aber an diesem Tag die Strecke planen durfte, nun ja, das nächste Mal überlasse ich das dann lieber dem Didi. Kilometer 15 ist es mittlerweile und ich unterhalte mich ganz gut mit dem Didi, dass ich gar nicht mehr hier zum, zum Kommentieren, zum Landschaft zeigen komme. Unten, das ist der Ort Null hinten die Autobahn, die Ruhe. Alles ein bisschen diesig, ein bisschen, bisschen nebelig. Vielleicht klart es ja noch ein bisschen auf. Ich nehme das jetzt mal vorweg. Aufgeklärt hat es in den Höhenlagen an diesem Tag nicht so wirklich. Wir haben uns ja gerade den Weg hier im Hintergrund hochgearbeitet, 14% Steigung. Also auch mit E-Bike, da gibt es ja immer ähm, die Experten, die kommentieren, ja kann man auch mit dem Bio-Bike fahren und E-Bike fahren jetzt kein Fahrrad fahren. Also das ist auch so anstrengend, ne? weil wir wollen den, den Akku ja auch nicht nach zwei Steigungen hier gleich verbrannt haben. Dann ist er auch nicht, meins ist ja auch noch ziemlich neu. Und äh, Didi fährt ja auch immer im, im akku energiesparmodus Das heißt, das ist schon ein bisschen mit Anstrengung verbunden hier. Und der Didi, genießt die Tour heute mal, hat er gesagt, macht kein Video. Also gibt es meine, meine Urlauber-Infos ähm, sozusagen hier und keine Insider-Infos von einem Einheimischen. So. Nassen Gras fahren, da bin ich auch nie so der Fan von. Da kommt man auch schnell mal ins Rutschen. Ich hoffe heute nicht. Das ist das typische Komoot-Problem hier, ne? Zu Ende? Also laut dem Navi würde jetzt eine scharfe Rechtskurve kommen da vorne nee. und dann links. Da ja, gucken kann man ja mal. Also die Frage, wann hier letztes Mal einer gefahren ist, ne? Ja, liebe Leute, so ist das, ne? wenn man mir die Streckenplanung hier <lacht> überlässt. Ich habe damit Geburt geplant. Ups. Und ich drehe mal eben. und wir gucken, was ich hier wieder veranstaltet habe. Alter Schwede. Mit der Kamera schwindelt nicht. So, weiter geht die wilde Fahrt. für Rangierfahrten. Jo. So, das ist mit Abstand der schönste Pausenrastplatz, den ich hier kenne, am Sauerlandradring. Feinsten Leute. Ne? Vom Feinsten. Hier mit Tretbecken. Wenn ich habe ja fast versucht, mein Fahrrad drin sauber zu machen, das macht man nicht. Das ist vom Feinsten hier. Ne? Wenn ihr vorbeiradet gibt es hier diese super Kellerbar wo man sich dann wahrscheinlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche was zu trinken kaufen kann. Das ist so eine feine Sache, ne? Das ist eh schon so richtig schön hergerichtet, mag man gar nicht weiterradeln. Ich auch für Luft zum Nachpumpen, kleine Reparaturen. Ich habe so ein kleines Tränchen im Auge. Ich habe meinen Peddlecker jetzt seit ja, zwei Monaten, ja ziemlich genau zwei Monate. Ich bin noch nicht mal bei Regen gefahren, ne, weil ich es noch ein bisschen schonen wollte am Anfang. Und jetzt guckt euch das an. Aber ich bin natürlich selber schuld, ne, wenn, ich, wenn ich hier so eine ähm, Strecke plane durch die Wallamucken, ne, dann kommt dann sowas, sowas bei raus. Ne? Und was jetzt noch neu ist hier am Sauerland-Radring, wo wir gerade sind, der summende Schul- und Erlebnisgarten. Mal gucken, ob wir was Summendes hier finden heute Morgen. Zumindest schon was Blühendes. Aber eine tolle Sache, ne? also sie richtig gut in Schuss gehalten, das Ganze. Aber leider muss man schon bald sagen, sehe ich hier gerade nichts, nix Summendes. Wahrscheinlich machen ähm, die Bienen heute auch schlecht Wetter. 18% Neigung, also Steigung, da bin ich schon ganz dankbar, dass ich einen Motor zwischen den Pedalen habe. Jetzt auch noch mal einmal E-Bike fahren, ist total einfach, 18% Steigung, jetzt schiebe ich auch mal E-Bike. Uh. nur noch 3% Steigung, also praktisch flach. Ist ja nix. Uh. Langsam müssen wir den Gipfel hier mal erreicht haben. Zumindest kann man das hier wieder fahren. Ne? 8% durch den Nebel sind wir auch durch. Wir haben bestimmt eine herrliche Aussicht hier heute, wenn man was sehen könnte. Das ist ein bisschen diesig. Man kann nicht alles haben. Dafür können wir uns dann nett unterhalten. Eine richtige Straße. So, herrlich, es geht bergab. Das zählt ja nicht. Es hat sich richtig gelohnt, hier bergauf zu fahren, dass man diese herrliche Aussicht jetzt auf den See hat, weil man ihn halt sehen könnte. Hi. Hey. Bis <lacht> <is> Baustelle frei. <lacht> <Karnal>. <lacht> Ja, ja. Reifenwaschanlage. Reifenwaschanlage hier. Ja. Die haben hier. Ja, da fahre ich ja. nochmal durch. <lacht> Hier ist aber noch ein bisschen Hochwasserproblematik. Da kommt das Wasser aus dem Gulli raus. Toppi, der Nebel hat sich verzogen. Beziehungsweise hier unten ist ja auch kein Nebel am, am See. <lacht> War eine super Idee bei dem Wetter jetzt hier. Ähm, die Tour heute zu fahren, tja, machst du nichts, ne? Ist so wie es ist. Dann wieder, ihr wollt gerade fragen: Gibt es denn Fahrgastschifffahrt, aber sind der Gäste drauf, klar. Sonst würde die auch nicht fahren. Ne? Ja, wir sind jetzt fast am Ende der Tour hier heute angekommen und hier noch mal ein Blick auf den Hennesee. Das ist hier auf der Staumauer und die hat mich fast noch motiviert, jetzt hier die, die Himmelsleiter, heißt das, die Himmelstreppe runterzulaufen. 300 Stufen, aber das spare ich mir heute. Ja, liebe Leute, das war es schon mit unserer kleinen 45-Kilometer-Tour, die dann am Ende doch 51 geworden sind hier im Sauerland. Ich weiß nicht, ob der Didi mich hier nochmal eine, eine Tour planen lässt, nachdem wir unsere der jetzt erstmal durch die Waschstraße fahren, fahren müssen. Oh, ähm, aber das überlasse ich das nächste Mal, wenn Didi nochmal eine Tour mit mir fährt. Ich hoffe ja, ähm, dann lieber dem Didi. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, uns hier zu begleiten, auch wenn das meiste jetzt Nebel war. Schöne Aussichten gab es nicht zu sehen. Irgendwie Drohnenfliegen war auch nicht möglich, aber wir hatten wenigstens eine schöne Tour. Wir haben uns nett unterhalten. Das ist manchmal ja viel wichtiger als eine schöne Aussicht. Wir sagen jedenfalls Tschüss, bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Der Didi und der Robo. No. Tschüss.